Ich bin der Daniel, ich bin stellvertretender Betriebsleiter am Stubauer Gletscher von der Abteilung Sesselbahn. Ich bin mittlerweile schon zehn Jahre da, habe eigentlich als Stationsbediensteter angefangen, habe dann nach ein, eineinhalb Jahren im Maschinisten gemacht und vor vier Jahren hat man wieder dann gefragt, ob wieder da Betriebsleiter machen möchte. Mir taugt es einfach, dass ich da oben arbeiten kann, auf dem Berg, in der Natur. Ich mag die Leute, ich mag die Gäste. Mir gefallen andere Abteilungen genauso gut, aber ich finde einfach, die Sesselbahn hat vor allem etwas. Man ist draußen, man hat viel Technik, man hat genauso viel Revisionsarbeiten und das Ganze. Ich finde, das hat vor allem etwas und das ist gut. Servus, ich bin der Wendler Michael, bis seit 2019 am Stubaier Gletscher. Ich bin bei der Abteilung Schlepplift und heute bin ich dann für den Einstieg zuständig, dass alles reibungslos anläuft. Man ist den ganzen Tag in der Natur draußen, Zusammenarbeit ist toll. Und mir gefällt, dass man da auch wirklich nur einen Kontakt zu den Leuten hat. Das ist einfach ein Traum. Ruhm an der eine technische Störung. Wir wissen nicht genau, was ist, wo du bitte einen Elektriker vorbeischicken. So, was, was ist denn los? Wie war es nicht. Schauen wir mal. oder? Hallo, ja, ich bin Arthur, arbeite als Elektriker und Idealer e am Stober Gletscher und bin seit sieben Jahren im Betrieb. Es ist jeden Tag was Neues. Jeden Tag muss man sich anpassen, dass alles reibungslos funktioniert, weil wir auch an verschiedenen Standorten hin müssen. Und dann schauen wir, dass wir am Zirkulegial am Weg sind. Ich bin die Caro Mare. Ich bin da am Stuweier Gletscher bei der Piste umgestellt, äh, hauptsächlich im Winter im Rettungsdienst. Bin mit dem Pistenbully unterwegs. Jetzt im Frühjahr sind wir mit Fließarbeiten beschäftigt, also im ganzen Gletscherschutz. Was macht es besonders? Also das Wetter ist auf alle Fälle ein Faktor. Also wenn es jetzt über Nacht viel Neuschnee gegeben hat, dann sind natürlich unsere Nachtfahrer erst einmal gefordert, die in der Früh dann noch bis fast vor Skibetriebbeginn reparieren. Und die Tagmannschaft, die dann kommt, die ist dann auch gleich einmal mit den Pistenbullys auf dem Weg, richtet die. Liftspuren her, die Einstiege her, unsere Lawinenkommission kontrolliert die ganzen Skirouten, die Pisten, dass wir da nicht irgendwo ein haben. Seilbahntechniker war schon immer ein Traumberuf. Und ich bin ehrlich, seitdem ich hier bin, ich bin wirklich stolz da, arbeiten zu dürfen am Stubayer Gletscher. Man hat ein super Arbeitsverhältnis. Die Abwechslung zwischen Arbeit mit den Menschen, den Gästen, dass man einfach sehr viel Technisches lernt und auch viel mit der Technik arbeitet. Und auch diese Atmosphäre hier am Gletscher, die Berge, die Luft, die Kälte und die Wetterverhältnisse machen den Beruf wirklich so speziell. Ja, ich bin da vor sechs Jahren eben bei der Piste gewesen. Das ist bei uns hier unten in der Straße ist man so flexibel auch für die Arbeitszeiten und man kann sich einteilen. Weil wir ganz brutal viele Stationen haben, ja, von der Schneeräumung bis Lawinenkommission, das Einparken der Autos und das Skibussystem zu organisieren. Das ist ein sehr sozialer Betrieb, man braucht kein Auto. Wir haben ein Mittagessen, abwechslungsreiche Arbeit, ja, allweil im Freien, hier. nette Leute, das ist eigentlich das Wichtigste.